Der Teil ist Cassie. Hat heute 16 Jahre an das Interesse der Politik Cassie darf Alkohol kaufen und trinken. Hat dir auch Zigaretten kaufen und füllen. Hat dir aber nicht über seine eigene Zukunft entschieden, auf Wählen gehen. Piraten wollen Machtbestimmung für jeder reden. Wir fördern ihr Wahlrecht ab 16. Den 20. Oktober, Piraten